Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax. Ich handle 60 Sekunden bis 2 Minuten, mein Start Trade beträgt 2000 Euro. Als nächstes suche ich mir einen Trade nach meinen Einstiegskriterien im Metatrader 5. Euro Yen, sieht ganz gut aus, müsste allerdings noch etwas fallen, dann würde ich einsteigen. mache zwischen 2 und 5 Trades. Jetzt steige ich ein. Und gleich nochmal. Und noch ein drittes Mal. Aktuell sind alle drei Trades deutlich im Gewinn, der Kurs steigt noch weiter, noch 10 Sekunden Perfekt gelaufen, alle drei Trades deutlich gewonnen. Bis zum nächsten Mal, adios.